möchte mich herzlichst für das Pfeifen entschuldigen. Ich hatte einen Fehler am Headset, dieser Fehler ist behoben. Da es leider eine längere Aufnahmesession war, äh, ist das Pfeifen jetzt noch in den letzten Parts da gewesen. Aber keine Sorge, es ist noch dieser und nächster Part und dann mache ich eine neue Aufnahmesession, da sollte dann eigentlich kein Pfeifen mehr da sein. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen und ich möchte auch nochmal vielen herzlichen Dank für 99 Abonnenten sei sagen, der Stand ist ähm, 1.9.14.09. Ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich sogar heute noch den 100. Abonnenten. Das weiß ich natürlich nicht. Ich danke euch allen. Ihr seid einfach super. Ihr seid einfach toll. Das hätte ich niemals gedacht. Vielen Dank. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es für euch gleich ist schon weiter. Oh ja. So, wir nehmen hier mal so einen zack. es nee, sieht so ein scheiße aus, wenn ich das hier... Oh ja, ich dachte gerade, es wäre ein Creeper dieser Kaktus, du tust mir nur weh. Du tust mir nur weh. aber wenn es so ist, ist es grau. Wie Stein. So ein Stein, so ein Stein, -Lilipette. So, zack, zack. Okay, das mit dem neuen Anbau wird länger dauern. Ich hätte nicht gleich so groß machen müssen eigentlich. Sieht es mit Holz aus, okay, das ist, naja, nicht, nicht ganz, auch nicht ganz so prickelnd. Müssen wir wohl erstmal farmen gehen. Zack, zack, zack. Ach nein, warte mal. Auf, auf der Höhe sind ja immer diese Fenster. Wie machen wir es denn? Wenn da so ein großes Fenster ist, dann machen wir das aber auch zu einem kleinen. Und machen diese zwei zu großen. Später. Aua, tscha, ching tja Nicht runterfallen. Komm, auch mit dir. So, machen wir das. Zack, zack. Das ist das? Eigentlich auf der da, da drunter nur eine Steintreppe sein. Gut, können wir hier das Hals abbauen. Ich will die anzünden. Ich brauche wahrscheinlich ein Feuerzeug dafür, um die anzuzünden. Okay, äh. So, dann haben wir jetzt hier eins, zwei, eins, zwei. Komm, machen wir hier und hier eins, zack. Nee, nee, zwei. Z wir hier noch so ein großes, oder? Ja, machen wir es erstmal so. Das wird schon genau Bis wir auch das Dach alles und alles angepasst haben, das wird ein bisschen dauern und könnte anfangs ein bisschen hässlich aussehen, aber das wird schon. So. Dann hier eins, und zack, eins, so zack, eins, so zack und eins, so zack und so. Ja, das ist in Ordnung. Okay, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Warte mal, vielleicht können wir sogar die Wände voll kriegen dann könnten wir, rein theoretisch aber nur rein theoretisch da es ja nur unten am Cobblestone dann frei ist könnten wir die Wand hier ganz aufreißen und dann bei, nee, das wird wahrscheinlich, das reicht niemals egal, wir reißen trotzdem schon mal die Wand auf, wir können ja wobei so ein kleines Haus werde ich mal abreißen weil das sowieso kein Mensch benutzt oder zumindest, ich benutze es nicht und das reicht mir dann haben wir hier auch Holz und ein bisschen Steine gibt es genügend von diesen kleinen Häusern hier. Die sind mit so viel Holz gebaut. Man denkt hier aus dem ganzen Rohholz. Wenn man das umcraftet. Ich finde es auch so geil, wie man wenn man die Blöcke abbaut, diese Anim Animation dafür. Ist einfach richtig geil. richtig animation. Ich weiß das ist nicht witzig, aber es geht mir mal... Immer... Wieso sind die mit. das haben die Erdboden? What the fuck? Was hat was hat sich Notch da oder halt äh, Moyang mit dieser Schematik gedacht. Wir werden ja auch über schematik generiert. Theoretisch könnte ich sogar eigene schematik noch hinzufügen und die Dörfer noch um einige spannender machen. Das könnte ich sogar machen. Wüsste ich sogar, wie es geht. Das ist eigentlich so schwer gar nicht. Müsste nur ein bisschen was umschreiben. Die Schematik einfügen. An die richtigen Stelle natürlich und ja. Theoretisch kann man sich auch so eine Schematik aus der Minecraft-Jar nehmen und sei auf seinen eigenen Server packen oder sonst was. Was man nun mal damit machen will. So, dann ist dieses kleine Hütchen auch verschwunden. Es war nie da, es ist nie existiert. Oh, ich hasse es, Leute, Blöcke anzuschlagen. Dann bleiben sie nämlich also so man kann sich mit dem normalen Originalmod, also wo man so, äh, wo man so blöcke anbrechen äh, also schon mal anbrechen kann da ist das so dass man mit rechtsklick glaube ich sie wieder fixen konnte also reparieren aber da bin ich mir selbst gerade nicht ganz so sicher aber doch, das könnte nicht werden könnte nicht werden jetzt gucken wir erst mal ein cobblestone haben Dann machen wir die untere reihe Zack, zack, zack, zack, zack. Zack, zack und zack und zack und zack und zack und zack. Und, zack. und jo, das reicht. 1, 2, 3. So gut. Können wir hier wenigstens schon mal Holz machen. Da habe ich Holz. So. Und dann. Achso, ja, da kommt ja ein großes Fenster. Hin. Das große eine große bleibt ja. So. Zack, zack, zack, zack, zack. Würde ich mal sagen. Zack und zack, so. Zack, zack, zack, zack. So, dann haben wir hier noch Holz. Also der Umbau ist schon eigentlich recht gut, läuft ganz gut schon mal, wie man sieht. Ähm, uh, Sand. So, äh, uh, dann packen wir den schon mal rein. Für das Glas, das wir brauchen werden. Mit dem Dach. Da weiß ich noch nicht, wie ich das anstellen werde. Ich glaube, das werde ich erstmal abreißen. Zumindest die eine Hälfte. Weil das wird dann wahrscheinlich. Das verlängere ich einfach. Da mache ich dann in der Mitte dicht. Also so eine Platte sozusagen. Dann kann ich auch den Cobblestone in der Mitte. Wie, der ist mit der Mitte auch mit Cobblestone gefüllt. Das bringt ja mal voll nicht. Und ich zerstöre hier das Haus schon wieder, weil ich die Blöcke anschlag Jetzt können wir auch diese Wand hier einreißen. Aber jetzt sind wir eigentlich recht sicher. Ja, so ist das auch im echten Leben. Man baut erst und dann reißt man ein. Sonst kommen Einbrecher und laufen einfach einem durch die Wohnzimmertür noch. Das wär's. es so richtig dich das Katam umbauen? Dann läuft ja einfach so ganz gechillt so ein Einbrecher durch die Wohnzimmertür. Oder äh, durchs Wohnzimmer. Zum Beispiel, weil es aufgerissen ist. <lacht> und noch keine Wand drumherum geplatziert hast. Aber ich weiß gar nicht. Was macht man als erstes? Reißt man erst auf? Oder baut man erst die Wand? Eigentlich wäre es ja logischer, erst zu bauen und vielleicht nur ne so einen Durchgang einzureißen, was man überhaupt durchkommt. Ja. Das scheint für mich, da wäre für mich das Logischste. Und Zumindest das Verständnisvollste das ist wirklich komplett mit Kabelstone gefüllt. Was ist denn das für eine scheiß Schematik? Das ist auch gerade nicht wirklich jemand in mein Haus rein. Natürlich. Ich es doch. Nee, mein Haus hat eigentlich keine Pressure Plate. Oh, sie ist hier abzubauen, das wird mühsam. Mensch. Klinkenkobblestone, yippie! müssen wir jetzt nicht farmen gehen? So, zack. Nein, ups, falscher. Na, jetzt habe ich den auch angeschlagen. das muss ich den noch zerstören. Zack. Äh, lol. Ich wollte eigentlich das da. Jetzt sind sie aber in mein Haus rein. Das habe ich. Jetzt. Das. Wir müssen anscheinend eine Pressure Plate haben. das gehen doch noch in mein Haus, oder? Das mag ich nicht. Super jetzt hätte ich sehen können, wenn sie da gewesen wären. Na egal. Nee, wenn die Pressure Plate davor wäre, dann wäre ja mein Haus schon ich, äh, angegriffen worden von Zombies. Jetzt reingucken. Natürlich kommen die hier rein. Scheiß Viecher, ich Ich mag die nicht. Wenn sie in ein wenn sie in einem Haus reinkommen. Von einem jemanden Okay, wir nehmen schon ein bisschen auf. Es ist schon 23 Uhr bei mir. Ähm, ich glaube, langsam verliere ich auch rede Also, ich rede nicht mehr so viel. Merke ich selber. Ich habe doch keinen Pressure-Plate. Ach so, scheiß-Tische. Und wenn dann noch das Kabelstone drauf fällt. Klar. Verständnis verständnisvoll mein ich. natürlich so jetzt haben wir es bald langsam geschafft der muss auch noch weg oh. scheiß Carverstone das ist bestimmt nicht so kratz und so nicht so spannend was man nicht alles tut für den Hausenbauer das ist halt jetzt gerade nicht so spannend fürs Let's Play das ist natürlich scheiße aber ja Schlimmes, ihr seht ja immer die Folgen erst ja später. Am liebsten würde ich, äh, würde ich jetzt direkt, dass es so auf YouTube so ein Livestream sofort wäre und ihr sofort drauf losschauen könnt. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. zack, zack. So. Na, ja, das wäre dann so ungefähr die. Okay, wie mache ich das hier das weiß ich jetzt noch nicht ganz ich sollte aufpassen wenn ich hier runter monster okay es sind keine monster ne lol ich könnte die streben so immer verlegen und dann wäre das halt so ein aus etwas weiterer aus und mal sehen wie es aussieht wenn es dann soweit ist okay das geht spitz zu so ist auch Scheiße auf Bewohner, so jetzt müssen wir das überlegen. Pff. Cobblestone ohne Ende. Jetzt haben wir genügend Cobblestone. Nee, auch nicht wirklich. Na nee, egal. Seht ihr das? Alter, die Bücherregale? Auch geil. Wenn sie jetzt das sowas noch mit Ofen und so gemacht hätten. Oh, alter. Oh bon Schwert rein. Das können brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Brauchen wir nicht. Ähm, so. Ach, wir haben hier ja noch eine bone x Dann ist ja gut. Boah, ich kotze mich jetzt aber hier auch mal an. Die könnten wir theoretisch mal weggruppen hier. haben wir einen besseren Durchgang müssen wir nicht immer übers Loch steigen. und Ex ist halt ein bisschen gerade noch so besser, glaube ich, als Stein. Ich weiß es gerade gar nicht. Das Knochenschwert ist richtig gut. Das muss man zugeben. Jetzt würde ich dem Typ da hinten jetzt gerade die Axt in den Kopf rammen. Gell? Oh, du bist mir in Freck gelaufen. Dafür kann ich jetzt echt nichts. da so, jetzt hast du meinen Boden Blut verschmiert, du Schwein. Guck mal. Da, Blut. Putz weg. Putz weg, habe ich gesagt. Putz weg! Na super! Genau! Genau! Lass! Stirbt und lässt das Blut hier liegen! Du bist so ein scheiß.. Du bist so egoistisch. Scheißdorfbewohner, ich dich. Ist so egoistisch, ey. Lass mich hier einfach mit dem Blut. Ah, scheiß auf den. Der gemacht das Blut schon von alleine weg, denkt er sich bestimmt dieses dumme Kind. Lol. Ich sehe jetzt erst... Guck mal, als Item. Sieht das auch richtig geil aus. Als ja eine Möglichkeit durch. Ich nur zwei eingemacht. Ach so, warte mal. Da passt doch hier perfekt noch eins rein. So, zack, zack. Zack, zack, zack, zack. Wow, es hätten mir genau 16 gereicht. Zack, zack, zack, zack, zack. Zack, zack, So. Komm weg, komm. Brauchen noch das Holz besonders. Jetzt probieren. Äh, 40 Treppen werden nicht reichen. Schließlich hat das ja gerade geradezu so für hat das ja für das Haus hier gereicht. So, das sind dann auch noch mal ein paar. Zack, zack, zack, zack, zack. So, dann wäre das einmal. Das müsste dann eigentlich ja mit dem da drüben letztendlich aufkommen. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Ja, sorry, so, so, so, so, so, zack, zack, zack, zack, dann ist überhaupt, nein, nein, nein, nein, ich will nicht sterben, so, genau. fall ich einfach mal schild runter, ja, und dann auch noch ein Frame-Einbruch, leck mich, zombie, ich geh weg, lass mich hier holen, lass mich hier Wen weder du kommst hier rein, ich hau dir eine rein, wenn du die Tür aufprässt, wenn du die Tür aufbrichst. Ich glaube, das können sie ja... Nee, das müssten sie eigentlich schon länger können. Das können müssen sie eigentlich schon seit dieser Welt können. Aber anscheinend können sie es nicht. Oder sie haben es ausgeschaltet hier in der Das kann auch noch sein. Kann ich es ja auch gleich mit der Hand abbauen, ey. Jetzt darf ich echt nicht nach hinten runterfallen. Der Bug wurde ja wenigstens in der 1.